Herzlich willkommen Ach, ja. zu Folge Nummer 310. Was? Was? <lacht> Nein. Herzlich willkommen zu Unter Vier Männeraugen mit Klaus. Und mit mir, äh, Dominik. Hier... <lacht> ja. Klaus ist noch nicht ganz da. Nee, ich, hab noch, ich muss noch mal ein Stück Kaffee haben. Ja. So, <lacht> okay, Heute ja. unser Thema heute unser Thema? Ist, wie date ich richtig? Wie oder, date ich richtig? Oder überhaupt? Oder wie date ich überhaupt? Ja, so. Und das haben wir jetzt so aktuell mal ins Programm genommen, weil... Klaus hat da so einige negative Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Da kann man das sagen. Also ich stelle mich mal als ganz dumm. Ähm, wie schreibe ich ja, andersrum, wie lege ich ein richtiges Profil an, also online jetzt auf diesen berühmten blauen Seiten, was schreibe ich da rein, äh, gebe ich, mache ich wahre Angaben, äh, gebe ich, was, was für Fotos tue ich da rein, sag mal, was soll ich da machen, also was ist jetzt äh, am besten? Tja, am besten ist natürlich da ehrlich zu sein und, und möglichst ist, äh, natürlich zu sein, denke ich, weil es kommt am Ende irgendwie sowieso raus, dass es dann irgendwie, dass du doch nicht äh, 45 bist, sondern 54. Bin ich zwar auch nicht, aber... <lacht> ja, aber es kommt dann trotzdem am Endeffekt raus. Mhm. Und ja, generell denke ich, sollte man einfach so so sein, wie man auch in echt ist. So Also möglichst spontan das schreiben und vielleicht versuchen, das auch irgendwie sag ich mal abstrakter oder so darzustellen als der die anderen so dass man nicht schreibt ja ich bin so und so alt und bin behaart und habe äh, Schuhgröße so und so sondern dass man halt irgendwie versucht da besser drauf einzugehen hat es geklopft bei nicht <lacht> <lacht> also, war du jemanden nein. nein also besser drauf einzugehen irgendwie das ja. war halt das also, irgendwie dass es halt eigen ist, so, ne? Dass man nicht wie gesagt Und authentisch meinst, mit mir kann man Pferde stehlen oder so. Oh. Was heißt das? das ist ja total das auch so anstrengend. Ja, also. so. Nein, aber du meinst jetzt, was ich halt interessant finde, ist, wenn du sagst ehrlich. Ja, ehrlich. Ich habe für mich das Gefühl, ist auf diesen ganzen Profilen, auf den ganzen blauen Seiten, wird eigentlich nur gelogen, dass ich die Balke Ja. Und du sagst, also ich soll ehrlich sein, na ganz toll. Ähm, äh, das bin ich jetzt auch, also die Angaben, die bei mir drinstehen, die stimmen alle. Ja. So, und dann kommt man natürlich, kommt es vor, dass man mal, dass da mal jemand guckt, aber das ist ja auch wieder das Thema. Die meisten gucken ja nur, die klicken ein Profil an, dann gucken sie, dann sind sie wieder weg. Ja. Also da kommt kein Tabs oder kein Smiley oder irgendwie was, oder es kommt mal einer und dann, aber mehr auch nicht, dann mhm. schreibt man was, da kommt keine Antwort, eigentlich fast nie. Ja. So, also es wird geguckt, geguckt, geguckt, und dann passiert nichts. So, und das finde ich zum Kotzen. Also man könnte doch mal schnell schreiben, oder man könnte doch mal antworten. Ja. So, also, weiß ich nicht, ob das nicht angesagt ist, ob alle nur gucken, oder? Ja, das ist auf jeden Fall, habe ich auch schon gemerkt, dass mhm. man dann oft, wenn man irgendwie jemand schreibt, auch wenn man nur schreibt, hallo, wie geht's oder so, ne, um halt irgendwie da ja. mit irgendwas Blödem anzufangen ja. und so, ne? Und wie spät ist es? Naja, das <lacht> weiß nicht klar. Sorry, kannst du mir gerade sagen, was wir für ein Jahr haben? <lacht> ja, <lacht> genau. Nein, äh, <lacht> ja, das, ähm, so. ja, das verläuft halt auf dem Sand. Also, auch, es gibt ja auch, das ist ja jetzt auch nicht nur bei Geromio oder bei Geroyal so, sondern auch wenn man bei Growler ist, es das ja auch oft so, dass man da irgendwie, keine Ahnung, da man sucht da ein bisschen rum, findet da irgendwie zehn nette Leute, die schreibt man an. Mhm. und man kriegt vielleicht von einem oder zwei dann zurück ja mir geht's gut so ungefähr ja und vielleicht. die meisten dann also die vielleicht gucken die nicht mal auf dein Profil aber manche gucken auch auf dein Profil und dann schreiben sie aber trotzdem nicht und das ist natürlich doof man könnte ja auch einfach schreiben so ne von wegen du bist nicht mein Typ oder so und ja, ja. aber es ist halt also manchmal geht's mir auch so dass ich sage ey ich habe jetzt gar keinen Bock den zurückzuschreiben aber manchmal ist es halt auch einfach so blöd dass der irgendwie nur schreibt ja hier fick mich Outdoor oder so und, und dann habe ich natürlich keinen Bock, den zurückzuschreiben. Und äh, aber generell, wenn jemand schreibt, hey, wie geht's so, dann schreibe ich auch eigentlich immer zurück. Ja, das also. mache ich auch. Und dann kommt, dann wird das meistens dann trotzdem kommt es dann irgendwie so erliegen. also dann kommt dann auch nichts mehr. Ja. Ähm, so und auch das, was du gerade eben sagtest, also wenn dann der, wenn der, wenn der erste Satz oder sagen wir mal, mal Satz, die ersten Worte, die jemand an mich schreibt gleich steht ficken Fragezeichen yeah. oder Bock geblasen zu werden. Yeah. Das wollte ich entweder gar nicht yeah. oder wenn ich Lust habe, schreibe ich auch nö. So, also, <lacht> <lacht> also, so, sorry, ich krieg gerade schon eingeblasen. Ja, oder das ist noch besser, genau. <lacht> so, bin schon versorgt, ja. Also, ähm, ich finde es unglaublich. Also das hat ja auch für mich hat das mit mit ähm, Respekt oder mit Würde nichts mehr zu tun, yeah. ne, wie man da umgeht miteinander. Also das ist äh, ziemlich ziemlich schlimm. Ja. Also das Niveau ist auch ziemlich weit unten. Ja, äh, Wenn es schon nur darum geht, kann man es doch trotzdem irgendwie nett machen. Aber ja, auf jeden Fall so. Ich hatte das letztens irgendwie, also das ist schon eine Zeit her, aber da hatte ich das mal, da hat mir einer irgendwie geschrieben, ja, hier, bla, kommst du ins Hotel und so, ich will gefickt werden, 150 Euro gebe ich dir oder so. Was? Und dann habe ich den geschrieben, ey, was denkst du überhaupt, wer du bist, so, ja. und habe den dann gleich blockiert, so, und, ja. ey, bei gerome da gibt's bestimmt genug irgendwie Profile, die wirklich als Stricher da aus sich ausgeben, sozusagen, oder als Escort, wie man mm -hmm. das so schön sagt. Genau. Und, äh, Muss dann, ja auch markiert sein. Ja, und dann braucht er mich doch nicht anschreiben. so. Also Und außerdem, also das kam halt auch irgendwie so total arrogant rüber. So von wegen, ey, hier, ich bin im Hotel, du, du kannst da nicht dann da sein, so ungefähr. Nein, nicht, also. du kannst, du hast dann ja, da, da, da <lacht> sein. so ungefähr, also Was? das fand ich total krank. Ja, oder? das. So, guck mal, das ist ein gutes Beispiel. Das ist so, gehen die dann schon ran, ne? Ja. Also, eine Attitüde, die zu kotzen ist. Ja. Du bist einfach nur noch ein Stück Fleisch, irgendwie, was irgendwo hinbestellt wird. Mm. Und dann kannst du danach, wird das dann, wird irgendwas gemacht und dann kannst du wieder gehen. Ja. Also, ich fasse das gar nicht. Nur noch für Geld. Ich meine, also, das ist ja, ja schon, das fand ich schon ein bisschen. Das ist Huerei. Ich meine, ja. das ist, also, wenn du das shop machst, okay, aber so. Nee, und weißt du weißt ja, der muss mich halt da nicht anschreiben, weil das ist ja klar ersichtlich, dass ich da kein Escort bin. So. Ja. Ja, aber mir passiert dazu sowas nicht, aber, ja. aber das ist schon ziemlich dreist, ja. Mhm. Also so, und deswegen ist, bin ich da ziemlich genervt, weil ähm, die ganze Schreiberei, oder es kommt eben mal dazu, dass du ihn mit ihm auch beschreibst und bin sich sein so Dialog mit hier und her. Ja. Ähm, dann kommt es dann auch so, weit, dass man sich mal kennenlernen möchte. Dann geht immer das Geierer los, ja wann und wie und wo. Ja. Und das kannst du tagelang machen und dann ist wieder Pause. Dann kommt wieder nichts. Dann schreibst du nochmal irgendwann. Ja. ja. Ja, wir machen das jetzt bald und so. Und es kommt nie irgendwas. Das kannst du abhaken. Das ist nur Zeitverschwenderei. Also Zeitverschwendung, würde ich sagen. Das bringt nichts. Das ja. ist ne, so. Ja, und das ist ja auch, das muss halt immer irgendwie, ich glaube, generell muss man das echt so machen, dass man sagt, ey, hier, ne, also keine Ahnung, man schreibt da am Donnerstag mit dem und dann sagt man, ey, Montag treffen wir uns so. Ja. Dann so. habe ich Zeit und hast du auch Zeit? Ja, ich habe Zeit und dann macht man halt irgendwo, genau. äh, was ich immer wichtig an einem neutralen Ort irgendwie, nicht jetzt irgendwie, komm, komm zu mir nach Hause oder so. Ja. So, das finde ich immer wichtig. Das würde ich auch nicht machen. Und, ähm, ja dass man sich dann halt kennenlernt und das halt möglichst irgendwie schnell macht. Das kann natürlich auch sagen, okay, ne, ich habe jetzt diese Woche zu tun, aber ich habe dann, keine Ahnung, am Sonntag Nachmittag äh, Zeit, dass man das halt möglichst schnell irgendwie macht, weil sonst verläuft es halt im Sand. Aber ich hatte halt generell auch schon des Öfteren dann so, dass man da halt irgendwie geschrieben hat und geschrieben hat und dann ist äh, im Endeffekt nichts mehr rumgekommen. So. so, und dann verläuft sich das so. und genau. äh, man hat dann selber auch irgendwie keinen Bock mehr dann mm. da dann noch zum dritten Mal zu schreiben oder mm. so und ähm, auch so, was ich auch generell wichtig finde, ist, dass man auch äh, ja, erstmal telefoniert das ist auch ja. möglichst zeitig so. Dass ja, man sich, das ist natürlich ein guter Punkt, das dass kommt, man sich da schon mal irgendwie ein bisschen kennenlernt so Dazu nicht? kommt das dann aber, oft, aber auch nicht. Also es ist so schon so, dass Männer bereit sind, relativ schnell bereit sind, ihre Wohnnummer äh, preiszugeben Okay, gut, meistens handy Handy, dann kann man das übernehmen bei WhatsApp, dann kann man da sich das Bild sehen. Auch das. Ähm, <lacht> ja, aber dann passiert auch erstmal weiter nichts. Da hat man das und dann, hm, habe ich auch schon gehabt, dann ja. schreibt man da ein bisschen und dann ist das Ergebnis das gleiche. Kommt auch weiter nichts mehr. So, also will sagen, entweder ähm, schreibst du, äh, schreibt zurück ein bisschen, es kommt aber kein, äh, kein wirkliches Treppen zustande. Äh, egal wie lange man schreibt oder aber, was selten davor kommt, oder fast nie, man eignet sich relativ schnell, dass man sich treffen will und dann macht man das auch. Das ist in Ordnung. Und dann gibt es noch, noch eine Variante. Es gibt auch sehr viele Männer, die ähm, ganz schnell, ich weiß nicht, nach äh, spätestens einem Tag, wird man mit Herzchen bombardiert und mit Küsschen <lacht> und die wollen dann gleich heiraten, so ungefähr, ja. Obwohl sie vielleicht 9000 Kilometer weg wohnen ja. ähm, oder auch ein bisschen näher ist egal, aber das ist ein Phänomen. Also die haben dich dann gleich dermaßen quasi ins Herz geschlossen, dass du schon denkst, oh, was ist das? da Leuten schon welche verfügbaren Hochzeitsglocken, ja. ähm, da bin ich aber natürlich auch ein bisschen vorsichtig, nicht? Also, ist klar, das läuft auch meistens im Sande, übrigens. Also ja. erstmal ne, ganz wild und toll und ähm, ja, ich, du fällst mir sehr und äh, manchmal Träume oder irgendwie so. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich auch komisch. Ja. Von wegen, wo du jetzt gerade gesagt hast, du wurdest mit Herzchen nur bei dir. Das, <lacht> da ist ja irgendwas Lustiges passiert. Ich habe dann, also, ein Freund von mir hat jetzt seit neuestem mein iPhone und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, wie man die diese Smilies da einstellen kann, ja. diese Emojis. Ja. Und dann habe ich ihn dann, äh, dann hat er das auch hinbekommen und ich habe ihn dann, da zum Test habe ich ihm dann noch mal so ein paar Tiere da geschickt. Und dann hab, wir haben wir halt nebenbei tippchen, dann hab ich sage, hey, ich habe dir gerade ein paar Tiere geschickt. Und er so, hey, was für Tiere? Denn? <lacht> und dann ich gesagt, ja, als Smilies. Tiere. <lacht> ja. Geschickt. Ja. ja, ganz stark natürlich davon, dass man natürlich auch relativ schnell irgendwelche Fotos äh, zugehackt bekommt, die man eigentlich ja. auch irgendwann haben möchte. Und von wegen Fotos, ne, das mhm. kann natürlich auch zum einen sein, dass der wer weiß, wie tolle Fotos hat und in der Echtern aber total blöd aussieht. Ja. Aber ich hatte letztens einmal einen, mit dem ich geschrieben habe, der hat mir dann ein Foto geschickt, was praktisch, äh, der, der, der, der war, der war ganz also man konnte gar nichts sehen so es war ganz dunkel das Bild und hinter ihm war halt eine Lampe so und dann, dann war es dadurch halt sein Gesicht total abgedunkelt ja und äh, man konnte echt nichts sehen so man konnte nur so eine, so eine Umriss sehen und dann habe ich gesagt ey ich kann dich nicht erkennen kannst du nicht mal noch gerade ein Foto machen so ja. und, also, also dann was macht er er schickt mir ein Video irgendwie und das, ist, das Video ist so eine Sekunde lang und irgendwie so von dieser Perspektive so also total blöd und also es hat so sich dann auch so ein bisschen bewegt und war schwummerig und habe ich ey, nee, und sorry bist nicht mein Typ. Also also das ist Wir halten fest, <lacht> es gibt offenbar kein richtiges probales Mittel, wie man richtig datet. Also gut, bei der Wahrheit bleiben wir schon mal ganz gut. Vielleicht nicht gleich irgendwelche Fotos verschicken und wenn es irgendwie geht Authentisch. Authentisch, auch höflich. Und ähm, im, im ganzen Satz schreiben. Ja. Also, das wäre schon mal was. Und also, nicht nur ein Wort. Ficken, Fragezeichen. Genau. Ist nicht so sondern passiv. einfach, man kann es auch anders äh, beginnen. Ja. Und dann irgendwann mal zum Punkt zu kommen. Ja. der auch immer. Und äh, dann beenden wir jetzt diesen Teil erstmal. Oh. Und machen dann bei Teil 2, würde ich sagen, machen wir dann was denn... Passiert, wenn dieses Date zustande kommt. Oh. Ne, weil da gibt es ja auch bestimmte Verhaltensweisen. So. Das ist wahr. Sie haben ja schon gesagt, am neutralen Ort das ja, Date am besten. Wenn das zustande kommt, das wäre dann ja auch spannend. Genau. Gut. So Bis gleich. Es. Tschüss. Ich weiß, was es das ist, dass die Badezungewartung. Oh, wir bitten, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. <lacht> so, ich hoffe, Sie ist jetzt. zu rausschneiden, ne? Ja, ja, schneide ich raus. Kommt dann in die Outtakes. Klappe. Klappe, die dritte. So.